Was geht? Wieder zu einem Video! Heute spielen wir die erste Beta 1.8 Pre-Version und es auch aus einem guten Grund. Dann, ja, wir haben hier ein paar coole Features, äh, die uns sehr gut helfen könnten und zwar nichts. Ähm, Jetzt können wir alles droppen. Hier, zack, zack, zack. Das brauche ich auch nicht. Ja, und zwar gibt es hier ein paar Sachen. Okay. Okay, und zwar gibt es hier ein paar Sachen, die mega cool sind. Die gut die cool sind. Cool. Cool. so kann So kann richtig hier richtig weit rauszoomen. Ich kann ein einfach... Coo. Coo. Coo. Oh. oh. Am mal x-ray, Ja, Und dann haben wir eine cool... ...sachen. Cool. Oh shit, schon nicht schon wieder. Wie man sieht, hat man hier schon ein paar coole Sachen. Ähm, ja, so also hier haben wir Sachen, die uns möglicherweise helfen könnten. Ähm, ja. Was da oben so ist, nichts. Mal gucken, was da unten, nichts. Ich falle einfach nicht drunter. Ich muss einfach nicht daran denken. So gar nichts irgendwie andersrum ist okay dann sind wir mal heute äh, äh, nichts Ui. so, so könnt sich spielen lassen Ui, ich komme ich komme Ja, so lässt sich spielen. Ja, das sind ein paar coole Features, die man hier in dieser Version ähm, spielen kann. Also, da müssen einfach Beta-Craft. Ähm, ja, dann so Puzzle. Also, Beta-Craft, dann geht er auf. B18, wo, also das ist ja B1, also da ist ja erstmal die Beta 173. Und dann kommt die Beta 18 Pre-Pre-Kanal und da kann man auch solche Sachen machen. Ja, also cooles Feature, würde ich mal sagen. Könnte man, oh mein Gott, was passiert man, wenn man das so macht? Und dann noch mal. Ist ja richtig unnormal. Ja. Das ist so eine Sache. So eine Sache. Hohe Sensi. <lacht> ja, das war so eine kleine... Äh, Sache, aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt diese Sachen ausprobiert und jetzt machen wir eine Survival-Welt und spielen die. <lacht> also, zwar werde ich das nicht so lang spielen, <lacht> aber, ähm, ja, <lacht> werde ich das nicht so lang spielen, weil ich gerade noch diese andere vorgestellt habe. Äh, lass mal unsere, nee, lass mal. Den... Äh, Fortnite... Battle... Royale. Einfach... Einfach aus... Einfach aus Interesse. Einfach Fortnite Battle Royale. Den Seed. Mal gucken, was er so Seed gibt. Oh mein Gott, ich habe immer noch diese hohe Sensi. Und ja, jetzt müssen versuchen wir mal mit diesen komischen Einstellungen zu spielen. Die hohe Sensi, die mache ich mal aus. Ich mache mal wieder auf ganz normal. Auf meinen Normalstand, 140 Sensi. Ja, und ich würde sagen, let's go! Wenn wir das so richtig so machen? Minecraft ist unspielbar. Ja, aber ich habe... Äh, wie kann eigentlich ein Baum auf äh, Sand wachsen? Frage ich mich gerade. Das bin nämlich ein bisschen unlogisch. Also, wie immer, 10 Holz holen wir uns. Dann holen wir uns, glaube ich, Steinequipment equipment und nach dem Stein-Equipment werde ich das Video auch dann beenden, würde ich mal sagen. Ich glaube ich, ne gute, damn, was ist das denn? Lol, ich habe einfach einen Bug herausgefunden. Naja, kann ich jetzt auch nichts tun. Ich weiß selber nicht, was das ist. Ah, oh, wartet mal. Ich komme gleich. Okay Leute, das war's aber erstmal fürs Video. Wir holen uns erstmal diese äh, Stöcke jetzt ab und ja, das war's dann fürs Video. Äh, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!